Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Smarter Entwickeln Podcast. Heute mit einer Folge zu The Goal, das Ziel, einem Buch von Eliyahu Goldratt, in dem er die Theory of Constraints, die Engpass-Theorie, vorstellt. Sie verantworten eine Entwicklungsabteilung. Die Projekte sind gut, aber verzögern sich und sie müssen gefühlt viel zu viel eingreifen. Sie sind vielleicht auch nicht glücklich mit Ihrem eigenen Detailwissen. zugeben. Sie müssen nicht alle Details kennen, aber manchmal würden Sie schon gerne wissen, was da vor sich geht. Die Projektmanager geben sich alle Mühe und dennoch gibt es immer wieder Überraschungen. Sie denken, es müsste doch eigentlich mehr gehen und wissen nicht, wo Sie hinfassen sollen, was Sie tun können oder auch nur welche Fragen Sie stellen können. Hier sind drei Fragen. Was soll verändert werden? Wohin soll es verändert werden? Und wie kann es verändert werden? Das sind die drei Fragen, die Elijah Goldrate beantworten wollte, als er The Goal geschrieben hat. Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wenn ein Glied reißt, verliert die ganze Kette ihre Funktion. Genauso hat ein Prozess nur so viel Durchsatz wie sein langsamster Schritt. Der Flaschenhals oder Engpass die Konstruktion kann ein Teil nur definieren, wenn die Aufgaben von dem Teil klar sind. Der Einkauf kann das Teil erst beschaffen, wenn es konstruiert ist. Die Qualitätssicherung kann ein Teil nur prüfen, wenn es vorliegt. Die Montage kann nur bauen, wenn sie die Teile und die Werkzeuge hat. Und der Prüfstand kann nur laufen, wenn der Prototyp gebaut ist. Alles Prozessschritte, die nacheinander für viele Komponenten laufen müssen, damit ihre Entwicklung ihre Arbeit macht und aus einer Idee eine Konstruktion ein Prototyp, ein Produkt und letztlich Unternehmensgewinn wird. Elihu Goldratt ist ein Schlachter von heiligen Kühen und Querdenker und Berater. Neben der Engpass-Theorie, die heute das Thema ist, hat er noch andere Innovationen, die für sich gesehen auch sehr interessant sind und die wir an anderer Stelle nochmal besprechen werden. Aber heute, das Ziel und die Engpass-Theorie. Das Ziel ist, einen Business-Novel, einen Business-Roman, den Goldratt benutzt hat, um seine Methodik vorzustellen. Alex ist hier die Hauptperson, er ist ein Werksleiter, der mit seinem Werk unter Druck steht und äh, Verbesserungen herbeiführen soll. Dabei hilft ihm Jonah, der Berater, mit dem sich Alex trifft und ihn durch Fragen zur Erkenntnis lenkt. Eine weitere wichtige Rolle in dem Roman hat Herbie, ein dicklicher Pfadfinder, der durch sein langsames Lauftempo seine Gruppe aufhält. Der aber auch Alex seinen Eureka-Moment beschert und dessen Geschichte hörenswert ist und deswegen hier erzählt wird. Alex Sohn ist Pfadfinder und Alex muss als Pfadfinderführer an einem Wochenende einspringen, weil der eigentliche Gruppenleiter nicht da ist. Alex erlebt, wie auf der Wanderung die Gruppe zerfasert. Die Schnellen rennen vorne vor, die, die hinten gehen langsam hinterher und die Gruppe zieht sich mal länger auseinander und irgendwann ist sie nicht mehr führbar. Alex macht mehrere hilflose Versuche, die Gruppe zusammenzuhalten. Das, was letztlich dann die Lösung für ihn bringt, ist, dass er Herbie den langsamsten Pfadfinder nach vorne setzt und sagt, keiner darf Herbie überholen. Die ganze Gruppe bleibt also hinter Herbie und weil alle schneller sind als Herbie und einen Geschwindigkeitsvorteil haben, können sie sich zwischendurch die Schuhe zubinden oder ein bisschen Wasser schöpfen und holen dann einfach wieder auf. Die Gruppe bleibt zusammen. Die Pfadfindergruppe auf ihrer Wanderung ist ein sein Bild, das Alex auf sein Werk anwendet. Und der Weg, den die Pfadfinder zurücklegen, ist hier die Wertschöpfung durch den Prozess. Die Wanderer sind die Prozessschritte und so wie ein Prozess erst abgeschlossen ist, wenn alle Schritte abgeschlossen sind, so ist die Gruppe auch erst angekommen, wenn die ganze Gruppe da ist. In dem Bild Je weiter die Gruppe auseinanderfällt, je mehr Weg zwischen dem ersten und dem letzten Pfadfinder ist, desto mehr offene Aufgaben, Arbeitspakete sind in dem Prozess und desto schwieriger lassen sich die Pfadfinder und der Prozess im Werk managen. Auch die Reaktionen auf veränderte Anforderungen, Umplanung der Produktion oder für die Pfadfinder einen anderen Weg einschlagen, sind mit so einem auseinandergezogenen Verantwortungsbereich nicht mehr möglich. Die Pfadfinder sind ein sehr mächtiges Bild, weil wir daran ein paar Sachen relativ gut und schnell erklären können. Zum Beispiel, will die Gruppe schneller laufen, muss der Langsamste schneller laufen. In der Geschichte kriegt Herbie etwas Gewicht abgenommen, etwas Gepäck abgenommen und kann dadurch schneller gehen. Alex überträgt das auf sein Werk und hat dort auch einen Engpass, der seinen ganzen Prozess ausbremst. Und auch diesen wird er in der Geschichte entlasten. Die Gruppe wird schneller und Alex Prozess im Werk wird schneller. Er kann mehr produzieren. Wichtige Lektion hier, nur am Flaschenhals, nur am Engpass lässt sich die Gruppe beschleunigen. In der Fabrik muss der Flaschenhals entlastet werden. Aber dann bricht das Bild etwas zusammen. Alex merkt, dass in seiner Fabrik die Prozessschritte sich nicht umordnen lassen. Die einfache Lösung, Herbie vorne laufen zu lassen, funktioniert in der Fabrik nicht mehr. Wir können den Engpass nicht einfach irgendwo in den Prozess rein definieren. Es wäre schön, wenn er am Anfang wäre, aber das klappt nicht. Der Engpass ist da, wo er ist. Und hier führt Goldred in dem Buch die Drum Buffer Rope, DBR, ab. Im Pfadfinderbild ist es ein Seil von Herbie, der jetzt mitten in der Gruppe geht, bis zum Ersten. Der Erste kann nicht weglaufen, weil das Seil nur eine endliche Länge hat. Herbie bestimmt weiterhin die Geschwindigkeit der gesamten Gruppe. Aber jeder kann sich im Rahmen des... Seils im Rahmen dieser abgesteckten Länge frei bewegen, kleine Unterbrechungen machen, wieder weitergehen. Und genauso ist es auch in Alex' Fabrik. Neue Produktionsschritte werden nur in dem Maße gestartet, mit der Rate gestartet, wie der Flaschenhals mit ihnen fertig wird und die Themen abarbeitet. Wo kommt der Begriff Drum Buffer Row -Pair? Das sind drei Worte. Drum, Trommel, hier die Takttrommel. Also das taktgebende Signal. In der Fabrik ist es der Engpassprozess, bei den Pfadfindern ist es Herbie. Buffer bei den Pfadfindern, ein Puffer, das Seil. Das Seil ist lang genug dimensioniert, dass, dass alle Pfadfinder Platz haben und ein bisschen langsamer und ein bisschen schneller gehen können. Und genauso ist es auch im Werk, dass genug Material vor den, vor den Engpass geführt wird, dass dieser immer etwas zu tun hat. Und Rope ist bei den Pfadfindern einfach das Signal übertragende Seil. Drum, Buffer, Rope. Ein ganz einfaches Konzept. Die Details, wie Alex, unser Werkleiter aus der Geschichte, das für sein Werk überträgt, das überlasse ich dem Leser des Buches, das herauszufinden. Hier geht es mir darum, was wir von der Geschichte für die Entwicklung lernen können. Hier ist das, was ich daraus gezogen habe. Man muss seinen Flaschenhals kennen. Man muss seinen Engpass kennen. Wenn man den Prozess nur am Engpass verbessern kann, dann muss man seinen Prozess so gut kennen, dass man weiß, was dieser Engpass ist. Der nächste Schritt ist, diesen Engpass zu entlasten. Ich nehme immer gerne die Konstruktion als Beispiel. Nicht, weil ich gerne auf Konstrukteuren rumhacke, sondern weil das häufig ein Arbeitsschritt ist, wo sich viele Arbeitspakete stauen. Und wo es häufig tatsächlich der Engpass ist. Wie kann ich die Konstrukteure entlasten? Nun, Vielleicht können wir Sekretariatsarbeiten, Delegieren an eine Teamassistenz. Oder wir können Arbeiten outsourcen an Dienstleister. Stützfertigung. Wir können auch die, die Konstruktionstiefe unserer Anlagen reduzieren. Ja, Warum sollen nicht für einfache Komponenten, deren, deren Funktion nicht kritisch ist, eine Zuluftführung zum Beispiel, eine Verkleidung, Warum soll nicht da der Lieferant die Konstruktion machen, im Rahmen der, der Parameter, die er vorkriegt? Und warum muss das wirklich die, die Kernmannschaft machen? Wenn wir den Flaschenhals kennen und den Flaschenhals entlastet haben, dann können wir noch einen weiteren Schritt gehen. Wir können dem Flaschenhals alles, was wir tun, unterordnen. Was meine ich damit? Na, Einer der Punkte ist, dass der Flaschenhals immer etwas zu tun braucht weil jede Arbeitsstunde, die uns am Flaschenhals verloren geht, geht uns für den gesamten Prozess verloren. Das erreichen wir dadurch, dass die vorgelagerten Schritte, die auf die Konstruktion hinführen, immer genug Arbeitsvorrat vor dem Engpass haben müssen, dass der Engpass immer kontinuierlich arbeiten kann. Hier im Beispiel die Konstruktion. Die Konstruktion muss für die Teile, die sie konstruieren soll, die Fragen beantwortet haben, welche welche Aufgaben die Teile erfüllen müssen, welche, welche, welche Durchmesser, welche, welche Strömungsmengen, welche Kräfte übertragen werden müssen und so weiter. Das muss alles geklärt sein, damit der Konstrukteur seine Arbeit machen kann. Zweitens, zweitens, wenn der Engpass sowieso durchsatzbestimmend für den ganzen Prozess ist, dann kann man auch den ganzen Prozess am Flaschenhals planen, am Engpass planen. Also, Statt eine aufwendige Projektplanung zu machen, wo wir probieren, für jeden einzelnen Schritt wirklich zu planen, wann, wie, wo, was passiert, wann, wann ist eine Komponente im Einkauf, wann ist eine Komponente in der Qualitätssicherung, wann ist eine Komponente in der Konstruktion, planen wir nur die Zeit in der Konstruktion, wenn die Konstruktion hier unser Engpass ist, zum Beispiel. Das vereinfacht unsere Planung, macht aber tatsächlich ein gutes Ergebnis, weil wir auch uns dann konzentrieren können auf eine saubere Planung der Komponenten am Engpass. Und alle anderen Prozesse, die nicht der Engpass sind, die also etwas Überkapazität haben, da ist es egal, ob wir planen oder nicht planen, denn bestimmt ist letztendlich der Engpass. Wichtig ist der Engpass auch, ich habe das schon in anderen Episoden erwähnt, weil sich hier die Projekte meistens auf die Füße treten. Wir erleben am Engpass die häufigsten Konflikte zwischen Projekten, weil wir hier kritische Aufgaben haben bei begrenzter Kapazität. Hier ist eine Priorisierung am allerwichtigsten und hier ist, ich hatte da schon mal eine eigene Episode zu gemacht, das sequenzielle Arbeiten der Projekte nacheinander wichtig. Als letzten Punkt, was meine ich mit alles einem Engpass unterordnen? Wir brauchen volle Transparenz. Dieser eine Engpass muss für alle sichtbar gemanagt werden. Wir müssen wissen, was an diesem Engpass passiert. Und jeder Teamleiter von anderen Abteilungen darf seine eigenen Tätigkeiten daraufhin überprüfen, wie sie auf den Flaschenhals wirken. Sprich, die Teams, die die Funktion eines Produkts festlegen, die müssen sich ihrer Einflüsse auf die Konstruktion, auf den Engpass, hier im Beispiel ist die Konstruktion Engpass, bewusst sein. Und sie müssen entsprechend handeln. Und auch das Management. Alle Teamleiter, Gruppenleiter auf der Ebene und auch der Entwicklungsleiter darf sich tatsächlich damit auseinandersetzen, was am Engpass passiert und wie der Status am Engpass ist. Der letzte Schritt ist auswerten. Wirklich detailliert verstehen, was am Flaschenhals passiert. Detailliert das Wissen ansammeln, zusammenfassen, bündeln und dann wieder in eine Projektplanung reinbringen, sodass der Engpass möglichst gut planbar durchläuft. Wenn wir diesen Prozess verbessern wollen, dann haben wir eigentlich nur eine Chance, am Engpass eine Verbesserung der Gesamtsituation zu erreichen. Wenn wir Prozessschritte vor oder nach dem Engpass verbessern, dann kriegen wir nicht mehr Durchsatz, weil der Engpass der durchsatzbestimmende Prozessschritt ist. Ja klar, wenn, der, wenn, wenn wir es schaffen, uns die Arbeit im Einkauf etwas leichter zu machen und wir weniger Zeit pro Einkaufsschritt verbrauchen, dann könnte man sagen, dass wir tatsächlich Kosten sparen können im Einkauf, weil wir besser geworden sind. Beispielsweise durch eine Tununterstützung. Aber das wirkt sich nur auf die Kosten aus. Wenn wir eine Verbesserung am Engpass erreichen, dann verbessern wir den Durchsatz. Dann verbessern wir unsere gesamte Produktentwicklung. Dann verbessern wir nicht nur die Kosten. Dann verbessern wir den Ertrag. Also Kosten plus Marge. Plus wir werden schneller. Wir behalten unseren First Mover Advantage. Wir sind schneller auf dem Markt. Wir haben einen schnelleren Mittelrückfluss und und und. Das heißt, wenn wir wirklich einen großen Hebel wollen, den Prozess zu verbessern, dann ist der Engpass der Punkt, auf den wir uns konzentrieren dürfen. Fünfter und letzter Schritt, wenn man diesen Zyklus einmal durchgelaufen ist, dann ist es wichtig, sich nicht am Ende zu wählen, sondern sich klarzumachen, dass es ein Zyklus ist und dass man hier dann einfach wieder weiter von vorne anfängt. Wieder, was ist mein Engpass, wie kann ich ihn entlasten, wie kann ich alles dem Engpass unterordnen, auswerten, weitermachen. Das ist ein Thema für eine kontinuierliche Verbesserung. Und hier ist es auch wichtig, dass Sie Zeit einplanen für das Schärfen der Säge, dass Sie Zeit einplanen, den Engpass immer besser zu nutzen. Drum Buffer Rob managt den Prozess, indem es den Engpass als Taktgeber nutzt und ein Signal zurückschickt an den Prozessanfang, so dass der Prozessanfang geregelt neue Themen in den Prozess einkippt. Das ist ganz nett. Vor allen Dingen, wenn der Engpass bekannt ist und wenn der Engpass stabil ist. Manchmal ist nicht so klar, wo der Engpass ist. Und gerade wenn wir in der Entwicklung sehr unterschiedliche Projekte machen. Ein Projekt ist mehr konstruktionsintensiv, ein Projekt ist, ist mehr versuchsintensiv und so weiter, dann kann es schon mal sein, dass der Engpass wandert. Und dann ist Grumber for Hope und, und Engpass-Theorie. Ein bisschen darauf angewiesen, dass man den Engpass immer wieder neu ermittelt, neu findet und sich dann wieder neu auf diesen Engpass konzentriert. Es gibt aber eine Erweiterung, die das sozusagen en passant mit erledigt. Und zwar ist das, wenn man die Drum Buffer Rope, also das, das Signal, nicht vom Engpass an den Anfang des Prozesses leitet, sondern vom Ende des Prozesses an den Anfang des Prozesses leitet. Das Konzept heißt ConWip und ist in Factory Physics gut beschrieben. Ich habe den, den Buchlink einfach mal in die Shownotes gepackt. Und das funktioniert vor allen Dingen gut mit einem flottierenden Work in Progress. Das heißt, wir haben eine endliche Zahl von Arbeitspaketen im Prozess und immer wenn wir eine Aufgabe fertig machen, dann dürfen wir eine neue Aufgabe angehen. Und das Schöne ist, dass die Aufgaben sich ganz von alleine vor dem Engpass staunen. Der Engpass ist durchsatzbestimmend und dadurch ist er der Prozess, der relativ zu den anderen am langsamsten läuft und dadurch sammeln sich hier alle Arbeitspakete. Diesen Effekt kann man wunderbar beobachten auf einem Kanban-Board oder auf einem Cumulative-Flow-Diagram, CFD. Über beide Themen hatte ich schon mal eigene Podcast-Episoden. Und diese Erweiterung von der Engpass-Theorie auf ConWeb, auf eine, eine Schleife über den kompletten Prozess, vom Ende wieder zurückgemeldet bis zum Anfang. ConWeb heißt Constant Work and Process, also eine konstante Anzahl an Arbeitspaketen in dem Prozess zu halten. Und das zu visualisieren mit Kanban Board und Cumulative Flow Diagram ist ein sehr leistungsfähiges Mittel, um sehr schnell einen guten Überblick über den Prozess zu kriegen. Erstens wir sehen den Engpass. Der zeigt sich. Wenn der Engpass wechselt, sehen wir das. Wenn wir den Engpass kennen, können wir den Engpass in die Planung einbeziehen und kriegen dadurch eine bessere Rückmeldung in die Projekte herein. Ferner, ich verweise nochmal auf die, auf die Folgen zum, zum Kanban-Board und Cumulative Flow Diagram, haben beide Werkzeuge noch andere Vorteile, die aber hier mit der Engpass-Theorie sehr, sehr gut verzahnen. Ich persönlich mag gerne Kanban-Boards und, und CFDs, die wirklich physisch an der Wand hängen. Das Englische hat da diesen schönen Begriff Information Radiator, also Informationsausstrahler. Weil, wenn die Systeme nur, wenn die, wenn die Daten nur in einem Computersystem sind, dann sind sie nicht so präsent, als wenn sie tatsächlich im Raum hängen. Und auch gerade für die, für die Führungskräfte ist es schön an das Board gehen zu können, sich einen sehr schnellen Überblick über den Prozess zu holen, zu verstehen, wo der Prozess gerade hakt, wo der Prozess grade, wie der Prozess gerade tickt. Und das große Geschenk, was uns die Engpass-Theorie an dieser Stelle macht, ist, dass sie einen Satz sehr einfacher Regeln hat, die sich gut mit Papier und Bleistift bzw. Mit, mit Filzer und Whiteboard abbilden lässt. Die Engpass-Theorie optimiert dabei nicht jedes Detail, muss sie auch nicht. Sie ist sehr stabil bei Veränderungen, sie ist sehr stabil bei Störungen am System, paart sich gut mit Kanban, paart sich sehr, sehr gut mit Projektmanagement. Wir haben eine große Entlastung des Projektmanagements, wenn wir ganze Prozesse nur noch an einem Prozessschritt, am Engpassprozessschritt planen. Und wenn wir nur noch das zurückmelden in die Projekte, haben wir deutlich weniger Overhead in der Projektplanung, deutlich weniger Arbeitspakete, die, die einzeln getrackt werden müssen. Das ist eines der großen Beispiele, wie eine Linienaufgabe die Projektleiter massiv entlasten kann. Wir kriegen eine bessere Planung und wir wissen mehr Bescheid über unseren Prozess und wissen mehr, was unsere Hebel sind, um den Prozess optimieren zu können. In Kürze: Gold Rats, Das Ziel ist für mich eine absolute Leseempfehlung. Es ist ein Roman. Den kann man gut nebenbei hören. Sprich, wer sowieso jetzt Podcast hört, kann sich gerne das Hörbuch hören. Es gibt eine Audioversion auf Englisch. Ähm, auf Deutsch, soweit ich weiß nicht. Aber auch wer die deutsche Sprache bevorzugt, kann das Buch einfach abends im Bett lesen. Der Text selber ist relativ leichte Kost. Die Gedanken sind, sind einflussreich. Und warum bin ich so begeistert von der Engpass-Theorie? Naja, es ist, ein, es ist ein Modell der, der, der, der Welt, ein Modell, das uns hilft, Probleme neu und mächtig zu sehen. Es ist nützlich, weil es einfach eine zusätzliche Option ist, Verhalten von einem Prozess zu verstehen und, und Hebel zu finden, diesen Prozess zu verbessern. Es hat mein Denken sehr stark beeinflusst und deswegen an dieser Stelle die Empfehlung, Goldratt, Theory of Constraints oder Goldratt, das Ziel, mal auf die Leseliste zu nehmen.